Mario, ich weiß, dir hat unsere Lesestunde gefallen, aber es wird Zeit, Bowser jetzt zu besiegen. Und zwar für das allerletzte Mal in diesem wunderschönen Projekt. Und es ist schon ein bisschen schade, ich mag das Projekt. Ich, ich habe so viel Spaß, an ich Spiel. leider endet es aber heute. Geht es zum Zentrum des Universums? Ja, das werden wir. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal die... Katzen sehen. Ich, ich lasse sie einfach weg, weil come on, das haben wir schon mal gemacht. Ja, Pause müssen wir noch einmal besiegen und dann haben wir das Spiel wirklich beendet. Und es geht auf ins Finale und ich, ich fange jetzt einfach schon mal mit meinem Fazit ein bisschen an, weil ähm, wir kennen das alles hier schon und naja, ich glaube, ich muss da nicht schon noch mal drauf eingehen. Ja, bei ähm, Mario Galaxy ist es wirklich ein wirklich einfach nur ein wundervolles spiel ich, ich, ich mag es wirklich sehr und die musik alleine spricht für sich und ähm, ich bin auch froh dass es eigentlich ist es, es ging es kam re relativ okay an ähm, hat mir eigentlich relativ gefreut und ähm, ich schau mal was es mal das nächste projekt geben wird ähm, habe schon mal was gesehen Richtung Mario, Mario Galaxy Hacks tatsächlich. Die einfach mal ein bisschen äh, andere Missionen hinzufügen, die mich da interessiert haben. Ich weiß aber erstens nicht, ähm, wie lange die sind, ob sie sich für ein Let's Play lohnen und ähm, ob die wirklich so gut sind und ob ich die überhaupt erst ans Laufen kriege. Das ist auch mal so eine Sache. Ähm, ich habe da an einen Hack gedacht, der grünsterne hinzufügt so wie in ja äh, ist es so wie Mario Galaxy 2 nach dem endboss da werden ja noch mal grüne sterne freigeschaltet und ich glaube so einen so ein Hack gibt es soweit ich weiß auch für Mario Galaxy 1, das ich eigentlich echt sehr sehr cool finde ich bin da mal gespannt vielleicht ist ja eine gute idee als äh, let's play ich weiß nicht ich, ich bin offen dafür ich habe auch noch andere mega geile games die wir spielen können ähm, was also, daraus wird, das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Und ich bin einfach mal gespannt. Einfach mal gespannt, was wir noch alles zu so erleben werden. Und ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall in relativ kurzer Zeit auf jeden Fall weitergehen mit Mario Galaxy Gameplay auf meinem Kanal. Ähm, ich habe da schon ein wunderbares Projekt. Schon teilweise in Planung tatsächlich. Was wirklich sehr, sehr gut ist, und ich freue mich wirklich darauf, wenn das dann auch kommt. Und ich, ich hoffe, es wird euch gefallen. Es wird nämlich ähm, auf jeden Fall nicht alleine sein. Ich werde es mit jemand anders machen. Und ich bin echt gespannt. Es wird bestimmt mega geil werden. Aber äh, das ist natürlich jetzt noch Zukunftsmusik. Und ob das was wird, ist auch noch so die Frage. Aber es, es sieht gut aus und ich freue mich wirklich darauf. Ich will jetzt noch nichts ankündigen, aber nur mal, damit ihr wisst, ey, es gibt noch weitere geile Magalty-Action irgendwann in Kürze. Ähm, nur damit ihr es wisst. So, und da sind wir auch schon bei Bowser. So, auf wie man diese Mission schon gemacht hat, weiß man natürlich den Weg. Ja, viel suchen wir. Wir wissen, wo sie ist, nämlich bei dir, aber nicht mehr lange. Und jetzt heißt es... Jetzt wird es Ernst Bowser. Hm, hm, hm. Okay, da bin ich wieder. Ich hatte gerade technische Probleme. Ja, die kommen immer leider dazu, wenn man leider auf dem Emulator spielt, aber... Ich finde ganz eindeutig, die Grafik hat das Projekt sowas von aufgewertet. Das Spiel macht so viel mehr Spaß auch anzuschauen. Vor allem diese wunderschönen Welten. Oh mein Gott, einfach nur episch! Und schau dich, Bowser, auch mega nice, auch wenn er ein Arschloch ist. Oh ja, die Zeit ist wieder da. Ah, jetzt willst du es wirklich noch mal genau wissen? Ja, genau das wollen wir. Das hast du uns schon alles mal gezeigt, Bowser. Und wir werden dein Imperium zum zweiten Mal vernichten und zum zweiten Mal dich in dieses, in diesen Lava-Sonnenstern hauen. Damit du es endlich mal lernst, dass das hier nicht so weitergehen kann. Ah ja, man muss hier die Kugel zerstören von ihm. Mario. Mein, mein Anschlag will wieder mal nicht. Was soll das? So jetzt wieder. Keine Ahnung. Oh Mann. Ja, war wirklich ein wunderschönes Projekt. Ich habe richtig viel Laune dran. Und ähm, ich hoffe, das war auch bei euch so. Also ich hatte das Gefühl. Kam ganz okay an, wie gesagt. So, das, das kriegst du jetzt ab. Und den ich treffe auch noch. Oh, noch einer. fehlt, Bam! Und auf in die nächste Phase. Und ich muss einfach sagen, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß, einfach dieses Spiel nochmal neu zu spielen. Es ist einfach, es ist tatsächlich Teil meiner Kindheit. Ähm, weil ich keine Ahnung, ich hab's mit... 2012, alt war ich da? Da, keine Ahnung, so mit 10 Jahren habe ich das gespielt. Also unglaublich, 10, 11 Jahre habe ich das gespielt. Das ist absolut verrückt, wenn ich das bedenke, dass dieses Spiel mich so hart geprägt hat und... Ich, man kann es ja auch nicht verübeln, die Musik ist einfach nur einfach nur genial und das Spiel hat nicht umsonst diesen unglaublich krassen Score und diese unglaublich krassen Bewertungen bekommen. Auch wenn ich jetzt nicht so viel auf diese Bewertungen gebe, in der Regel aber... Trotzdem kann es dafür sprechen, dass es ein super Spiel ist und das ist es einfach. Ich meine, höre ich einfach diese geile Musik an, diese vielen Ideen und ich habe wieder kein Bild. Heute will es mich echt verarschen, das Spiel, oder? Beziehungsweise mein PC, naja. Passiert. So, Bowser, ab in dein blaues Ende. So, mal. Ich habe schon wieder kein Bild. Ich weiß absolut nicht, was los ist und jetzt schwindet auch wieder meine Remote. ey. Das Spiel will heute nochmal... Noch mal das Spiel will heute noch mal echt alles wissen von mir, oder? Hoffentlich kann ich Bause noch mal angreifen. Nee, schade. Na ja gut, Technik meint es wohl nicht gut heute. Zu mir. Was eigentlich gemeint ist, hallo wir hatten so viel Spaß im Trick und dann seid ihr so... Das ist Technik noch mal so ein Arsch am Ende. Naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall kriegt Bause dennoch seine schöne verdiente Abreibung. Und das hier... Bam! Alter, wie die Musik abgeht. <lacht> äh, ja, Münze nämlich gerne mal mit. Ich meine, warum nicht? Ach du Scheiße, wie viele Angel willst du nochmal am Oh mein Gott, Hilfe! Ein Treffer und du bist endlich Geschichte. Okay komm in, mein, in meine Arme, bam! Und jetzt weg mit dir in alle Zeiten! Das ist jetzt wirklich endgültig dein Ende Bowser. Zumindest für Mario Galaxy. <lacht> Zumindest für dieses Spiel ist es sein Ende. Denn auch das Projekt hat jetzt sein Ende. Was auch noch möglich ist, ist irgendwann mal Luigi Galaxy zu spielen, um den 1 und 21 Stern zu holen. Was sehr interessant werden kann, weil das habe ich schon mal gemacht, aber es ist nicht einfach. Es ist schon deutlich schwerer als mit Mario, aber auch teilweise einfacher. Aber generell schwerer, würde ich sagen. Ja, und damit schnappen wir uns den letzten Stern nochmal. Und wir haben den großen Stern erhalten. Ja, ähm, ein wirklich cooles Spiel, ich, ich, ich liebe es, wie gesagt, ich hatte so viel Laune hier dran. Auch die Lamins-Mission, die ich als deutlich frustrierender in Erinnerung habe, lief alles einwandfrei, das wundert mich. Also, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, das ist halt so das Ding. Aber okay, von mir aus. Aber jetzt geht es richtig ab. Ah ja, ich, ich liebe es und die Musik eh. Und für Bowser geht es noch mal natürlich die Welt unter. Ähm ja, goodbye Bowser. weil sieht man da hinten noch so ein bisschen die die ähm, Galaxie, die wir gerade hatten. Ach, Bowser. Wann gibst du endlich mal auf? Irgendwann ist es auch mal für dich Zeit, noch Wiedersehen zu sagen. Findest du nicht? Ich glaube, das ist ein eindeutiges Nein. <lacht> oh, mein Königsstern, mein Kosmos. Er schrumpft wieder. Mal wieder. Ja. Wir sagen, dieser Stern implodiert mal schön. Das ganze Universum wird zerstört. Und wieder gerettet von den Lumas gleich. Das ist eigentlich auch. Jetzt wo wir ähm, Kapitel 8 und Kapitel 9 kennen von Rosalinas Sternwarten Geschichte in der Bibliothek. Sieht man auch, dass irgendwie die Lumas alle selber in einen Stern werden. Die alle glücklich sind, dass jetzt alles wieder sicher ist. Ja, ja. Wunderschöne Musik. Kann man sich immer und immer wieder anhören. Hm. Vor allem diese Zwischensequenz gibt es so ein Gefühl von, äh, von unglaublicher Energie, die da, ja, da drin steckt in, die, in dieser Zwischensequenz mit all den Lumas und all der Materie und Masse und so. Das ist schon besonders. Man hört natürlich die Babys hier schreien, die alle zu neuen Sternen geworden sind. Und Rosalina so, wird auch in Zukunft auf sie aufpassen, denke ich mal. Während ich wieder kein Bild habe. <lacht> ich drücke jetzt einfach weiter. Ich, äh, ich kümmere mich darum jetzt live. Wenn das geht. Au. <lacht> Kopf gehauen. Zumindest nicht so stark. Ja, ich habe wieder Bild. Keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie hasst mich heute die Folge. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. <lacht> ja. Seen will uns wieder ihre wundervolle Geschichte erzählen, aber diesmal für immer. Alles wieder schön friedlich und diesmal aber hoffentlich auch erstmal für eine Weile das letzte Mal, dass irgendwie ein Unhold meint, er könne machen, was er wollen will. Hm, ich habe schon wieder kein Bild. <lacht> Ey, es, es, es hasst mich heute, mein, mein Monitor, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, was los ist. Ich sehe zumindest, dass die Aufnahme weiterläuft, Das ist schon mal, ähm... Wunderbar. Und nochmal gehauen. Keine Ahnung, was heute los ist. Oh. Hm, hm. Na Bowser. Dann ist es ja endlich mal draus. Schau dir nochmal an, wie, wie schön das fest ist. Ah. Welcome. Welcome, new <lacht> ja, die neuen Galaxien, alle. Die ist erschaffen worden, aber wir sehen auch eigentlich nur sehr, sehr viele alte Galaxien oder einzelne Planeten der verschiedenen Galaxien. Und das war Super Mario Galaxy, es ist einfach ein mega cooles Spiel, daran kann man einfach nichts anderes sagen, Das ist, ist einfach so und ich habe schon wieder kein Bild, ey es, es nervt mich, ich kann aber jetzt eigentlich nichts machen, ähm, ich werde einfach weiter reden, ich, ich kann jetzt auch eigentlich nicht aufs Bild eingehen, ich hoffe ich kriege jetzt gleich irgendwie wieder Bild, ich kann nichts machen, ähm, ja wunderbares Spiel, ich finde es einfach nur mega cool, es macht so viel Spaß, und, ähm, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, einfach nochmal neu zu spielen. Ich habe es ja an sich das erste Mal jetzt 120 äh, Sterne durchgespielt auf diesem Kanal. Und es ist zwar definitiv überfällig, ich meine, hallo, was ist das für ein cooles Spiel? Und <lacht> ähm, Teil 2 wird auch irgendwann mal kommen, auf 100%, aber wann, keine Ahnung, vielleicht als Stream, ich weiß nicht, das Spiel ist sehr lang. Also Teil 1 ist ja schon lang. Teil 2 ist noch mal deutlich länger gerade mit den äh, anderen ja 100, mit den grünen Sternen weil ich, ich, ich, ich kenne das Spiel hier man sieht ich kann das Spiel eigentlich fast auswendig ich kann mich an fa sehr sehr viel erinnern von früher ähm, aber das ist nicht bei Galaxy 2 der Fall beziehungsweise ich kenne nicht mal alle Galaxien ich habe glaube ich 119 Sterne gesammelt ja, weil ich die letzte Mission nicht machen wollte. Aus Protest. Ich habe sie gar nicht erst angefangen, aber ich weiß, dass sie knüppelhart sein soll. Vielleicht werde ich es irgendwann mal nachholen mit euch. Aber wer weiß. Ich bin mir selbst nicht sicher. So, und ich hoffe, ich habe jetzt nochmal Bild. Ja, ich habe wieder Bild. Ah, ja, keine Ahnung. Ja, und wir haben jetzt hier nochmal eine wunderschöne andere Version von der Galaxy Musik vom Galaxy Theme die kann ich mich gar nicht erinnern das ist echt schön vor allem die die passt so wunderbar zu den quest diese Musik einfach diese Freude, dass es vorbei ist aber auch, dass es ein bisschen schade natürlich auch ist das, das darf man natürlich nicht vergessen aber es ist es ist ein wunderbares abenteuer ja und was kann was kann man noch alles machen zu diesem spiel ähm, ich habe schon gesagt ein weiteres projekt mit Mario galaxy ist in planung aber nicht ähm, alleine da wurde auch schon ein paar folgen aufgenommen das wird dann jetzt nicht sofort kommen aber vermutlich vielleicht noch ende des jahres äh, vielleicht aber auch anfang nächsten jahres ich weiß es noch nicht ich bin gespannt ähm, ich habe auf jeden fall richtig bock drauf und ja, was uns noch alles erwarten wird ich bin wirklich sehr gespannt wenn uns das alles noch führen wird und natürlich vielen dank an die ganzen leute hier an, an euch dass ihr die ganze Zeit immer die Videos angeschaut habt. Ich weiß, es waren nicht viele, ich, ich bin das leider gewohnt, dass nicht viele meine Videos schauen, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, dass sich ein paar Leute immer wieder die Folgen anklicken und vor allem, wenn ich auch einen Kommentar kriege, dass ich weiß, ey, mir hat dieses Projekt gefallen. Das ist eigentlich so, oder ich habe Spaß an der Folge, ich will noch eine Folge sehen. Es ist eigentlich so das Zeichen, ja, ich mache das, um Leute wirklich zu unterhalten und das freut mich wirklich sehr. Also, wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du einen netten Kommentar schreibst und schreibst, dass es dir gefallen hat. Es ist einfach nochmal was anderes, wenn man weiß und liest, dass es wirklich einem gefallen hat. Ja, und <lacht> wir haben gerne dein Spiel gespielt, Mario. Wirklich sehr, sehr gerne. Ich, ich finde es schade, dass es vorbei ist, aber es ist leider so. Uh, und jetzt sehen wir noch... Eine Zwischensequenz dafür, dass wir 102 Scheren gesammelt haben und Bowser besiegt haben. Die nee, kann ich mich gar nicht erinnern, die Sequenz. So könnte das der Stern sein? Ich weiß es nicht. Rosalina kann anscheinend selbst fliegen. Ich mein Warum nicht? Und sie reist weiter durch die Galaxien, durch das gesamte Universum. Oh mein Gott, daran kann ich ja... Och, ich kann mich erinnern an die Sequenz. Das sieht man nur hier in diesem... Ein... In dieser einen Sequenz wird man nie betreten können. Super Luigi Galaxy! <lacht> ja, jetzt kann man mit Luigi spielen und die 120 Sterne sammeln. Und an sich dasselbe machen, nur mit Luigi. Der ein bisschen anders sich spielen lässt, was eigentlich auch ganz cool ist. Und dann kann man nochmal einen 121. Stern holen, der aber ist eher nicht wert das ist aber hey wenn man es hat dann kann man damit angeben und ähm, ja ich meine, hier seht ihr meinen spielstand der hat von sterne ähm... mal, kann ich da irgendwie auswählen ja hier seht es ich habe mit luigi und mario beide sterne gesammelt, beide 101 sterne gesammelt oder oh, sieht man sogar meine tode also mit luigi bin ich deutlich öfter Nee, mit Luigi bin ich euch seltener gestorben. Oh, wir gucken mal, wie oft ich insgesamt gestorben bin. Ah ne, das sieht man erst, wenn man das mal mit Luigi geschafft hat. Okay, das ist dann vielleicht etwas für das, ähm, ja, zweite Projekt. Für das Super Luigi Galaxy-Projekt. Ja, aber, wie schon gesagt, vielen Dank an alle, die dieses Projekt verfolgt haben. Und ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Hinterlasst ein Like und einen Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Und wiedersehen.